Hey Leute, es ist Sonntag und wie immer fangen wir unseren Sonntag mit einer Runde Arena an. So, was haben wir hier? Oh, wow. Dann nehmen wir den mal. Hm, hm wow, wir können diese Karte jetzt echt hart. Ich, ich weiß nicht, was soll ich nehmen. Ich nehme den lieber. Den nehmen wir... Den nehmen wir natürlich. Wir mit denen hier für extra Damage. Wir werden aber nicht bis spielen. Möchten wir doch die hier. Dann mit dem Freeze mit, das ist einfach ein bisschen Kontrolle. Jedenfalls den Fluter das hier ist auf jeden fall eine sehr wichtige karte würde ich sag ich mal das brauchen wir auch für viel control das ist immer gut eine waffe zerstören zu können mit den Thron. Hm. Die ist nicht schlecht, die kann richtig stark werden. Doch sehr mächtig die Karte. So, hoffen wir mal, dass uns dieses Glück bringt. Und so suchen wir direkt den ersten Spieler. Er gehe ich nachmeldig, nicht, nicht Spieler. Okay, doch, das ist auch ein Spieler und ich trinke jetzt erstmal was. habe ich dagegen gut <lacht> ich finde das so blöd ne? <lacht> der kat kann man early game sehr viel profitieren besonders in dieser kombination mit der hier auch noch nicht schlecht das könnte was werden sehen, was holt der aus? Mm. Okay... sehen, <coughs> ob der auch Ach, nö, es wird der Charge. Oh, Mann. Das ist jetzt etwas dumm gelaufen Naja, was soll's Machen wir halt so Was spielt der Typ? Oh, er sieht eine Karte Überraschung. Oh, cool ein Taunt. Nicht Schlecht. Ich hätte mal das andersrum machen sollen. Naja, kommt auf hinaus. Oh, da holt nur White Karte. Oh, nö, das ist nicht cool. Egal. Dann haben wir mal ein wenig auf die Fresse. Ich muss noch zu mir geschützt. das bei den Taunt mal sehen was bekommt was fehlt oh nicht sagen Ernst nicht ihren Ernst, der überliebt es einfach oh mein Gott Oh mein gott das nervt mich jetzt ein wenig <lacht> was tut er aber er verliert die karte danach also Oh, oh, oh, Jetzt fehlt der... Was will der denn? LOL. Was? Okay. Okay. Guck mal, es gibt noch einen Taunt. Dann bin ich glücklich. Ah, schade, kein Taunt. Na egal. Hat hat trotzdem ordentlich der Mensch gemacht, also hat sich gelohnt. So was haut er raus. Na oh, ja, Das war natürlich jetzt ideal für ihn. Leute, der tippt nicht mal, der hat Angst, weil er so wenig Leben hat, Pussy. Mentant, oh, ich bekomme natürlich, nicht. naja, was soll's? Es hat der Helfer heraus raus, und doch nicht. dass ich gar keinen Tornt bekommen soll. Ach, Ach fail. Ähm, habe ich genug Damage? Nein. feier ja, heißt dich und ja, habe ich jetzt ein wenig problem weil ich keine karten habe der hat rechtlich karten der hund du hund und die zwei damage perfekt mit dem Taunt, auf safe so wie spiele ich das jetzt ich ihn auf face an und ich hätte auch eigentlich naja egal ich hätte Nutzen von dieser karte ziehen können und seinen beiden zerstören können Wäre wohl etwas sinnvoller Jetzt was man mit der Damage machen kann. Oder? nee nee das sieht nicht so aus. Oh, der hat auch einen Taunt. Okay, das ist natürlich jetzt ideal. Ein großer Schade, kein Taunt. wir haben eine menge damage es kann doch nicht handeln naja konnte vor allem was auf der hand hat ich mache mal so vor schlüsse hier <lacht> oh, oh. das war jetzt eine kleine überraschung aber reicht das auch und taunt, ach nö ach, ja, rest in peace taunt ah, damit haben wir die erste Runde direkt gewonnen und noch mit fast vollem Leben, nicht schlecht man sagen easy peasy suchen uns gleich den nächsten gegner kann ich noch ein schluck trinken Maladin. Ich bin eigentlich recht zufrieden mit den Karten. Da brauche ich nicht was auswechseln, würde ich mal sagen. Den können haben wir auch noch, das so krass, krass. Ups, ich wollte gar nicht bei Playt sagen, egal. Was soll's. Also, ich bin echt sehr zufrieden mit den Karten, die ich gesungen habe. Den mache ich mal weg. Auf die Idee kommt, den stärker zu machen, irgendwie. Okay, schade. Naja, was soll's? Den Torrent habe ich auf der Hand. Ach nö. Du bist ein Arschloch. Also von dieser Karte werde ich glaube ich sehr profitieren nicht in einem richtigen moment spielen kann ich versuche jetzt mein pferd so voll wie möglich zu so bekommen und dann oh. ja, genau so mache ich das auch Oh, Glück gehabt, ich habe richtig Glück gehabt. Alter, ich dachte, dass er meinen Ton zerstört, aber ich das gewusst hätte. Es stimmt, ich habe die gar nicht auf dem Schirm gehabt. Die Karte, oh nö, Och, nö, Och, nö. ach nö, oh. oh scheiß. ah nein, doch, ich kann hier spielen. Och <lacht> nö. Och nö. <lacht> da gibt es sich echt mühe, mich zu so nerven, oh mein Gott kommt so was raus. Yo, danke schön. Das hat nicht raus. Oh. Nicht sein <coughs> oh. Ernst. Nicht sein scheiß Ernst. wird er sowieso angreifen ich meine den wir da loswerden dass sich jetzt bestimmt fragt warum habe ich den nicht getötet <lacht> yep hm, das hat etwas dumm gespielt hätte er besser machen können hätte sich ein Leben ersparen können na naja, macht auch keinen Unterschied ich brauche jetzt unbedingt eine Karte mehr. So no, war ich nicht... Wenn jetzt wieder dumm spielt dann könnte ich mit dieser karte hier ordentlich was ich was weg machen ich habe das schlau gespielt ich das nicht andersrum machen können oh gott dauert immer mehr aus Oh mehr die Scheißkarte, die, oh mein Gott. Hm. Oh Mann, das ist so nervig gerade. Wenn ich beide von denen auf dem Feld bekomme, das wäre echt brutal. Naja, erstmal muss ich so lange überleben. Wie viel hat er? 3, 13, 17? Oh, der hat gewonnen. Ich bin so blöd. Lol, was? Was? Der gibt mir noch eine Chance. Ich glaube so nicht, dass ich. Obwohl hat er noch was auf dem in der Hand. Was auf dem in der Hand. Tolles Deutsch. <lacht> Und was macht? Oh, er hievt sich. Wow, oh, der hat mir noch eine Chance gegeben. Hm, bringt mir aber nichts Kann ich auch aufgeben. er spare ich mir ein paar Sekunden. Ich meine, ihr müsst euch ja nicht unbedingt noch extra angucken, wie ich sterbe, wenn ich sowieso sterbe, war schon klar. Doomhammer. So, ich hau den hier weg. Ich hoffe diesmal von dieser Karte profitieren zu können. Oh, lol. Lol. Lol, lol, lol. Das mache ich aber lieber so aus dem grund dass ich dann sein Damage auf dem feld irgendwo reinstecken kann hm, perfekt Da hat sich der Coin wohl doch ein wenig gelohnt. Oh, da ich schon damit an. Oh. Gerne Damit habe ich einfach mal so drei Damage abgezogen. Genau deswegen habe ich diese Karte ausgewählt für solche Situationen. So, das war definitiv wir. <lacht> Lappen, war wohl nix war? Oh, und ich sehe die jetzt sogar. Das kann was werden. Schade. Was denn, was bekomme ich? das jetzt echt sein? Ich denke schon, das musste sein, hm. Komm, mir einen Taunt. Cool, gibt mir sogar einen Taunt. Wow, oh, wow, oh, krass. Krass. Oh, jetzt hat er einen Taunt. Ich glaub's nicht. Gib mir einen Taunt. Nein, da gibt mir keinen Taunt. Mensch. Hm. Das hat er wieder zwei Damage. Das würde mich so aufregen, das ist echt mal. Oh doch nicht. Oh, er gibt ihn wieder tot. Oh mein Gott. Hm, das hätte besser laufen können. Alles komm, gib mir einen Oh, geil Hoffen wir mal, dass so viel wie möglich überlebt, damit ich von denen hier gleich Nutzen ziehen kann. Och. So, da raus. Das ist natürlich übel. unbedingt was damit ich den Feld ein wenig aufräumen kann. Ja, überleg mal, was du tust. Ach, scheiße, warum machst du das? Du bist ein Arschloch. Nicht so ein... Verliebt den Zug aber nicht. Oh Mann, oh Mann, das wird immer schlimmer. Also <lacht> oh, der hat die totale Fate-Kontrolle, der Typ. ich kann nichts machen die Runde habe ich auch verloren jetzt muss ich auch mal was gewinnen Alter. das geht ja gar nicht jetzt mache ich noch minus ich möchte ja mindestens 50 gold da wieder rausholen am besten noch mehr wenn ich 55 gold aus der Arena raus dann habe ich gewinn gemacht ich habe ein kartenpaket bekommen und 100, dann die 50, für Arena noch 150 und dann noch 5 extra. So, gegen wem spielen wir wohl? Ich trinke kurz einen Schluck. Der Typ hat eine echt langsame Verbindung, muss man sagen. Die beiden hau ich mal weg, die bringen mir noch gar nichts. Ja, das ist doch schon besser. spielt das am besten. Mal schauen, was ich sehe. Okay. Dann mache ich das mal so. warte was er spielt. So, hoffen wir mal, dass die Kombination auch so ausgeht, wie ich sie mir plane. Ich versuche die Karte jetzt so stark wie möglich zu machen, so viel wie möglich damit zu reißen. Da ich hier sehr viel spielen kann in den nächsten Zügen. Oh, nö, oh Mann. Das ist nicht fair. Du bist ein Arschloch. <lacht> Na gut, das war jetzt unerwartet. Hm. Mir enttaunt. Schade. <lacht> oh, jetzt haut da sowas raus. Das kann doch nicht in Ernst sein. Das ist gerade richtig ärgerlich. Ich kann also ja die Sache wenigstens nur einmal benutzen, wenn es alles gut geht. Was mhm. bekommt der? Oh, das ist nicht irgendein Ernst. Das ist nicht irgendein Ernst. Das ist einfach das beste was er bekommen könnte. Oh mein Gott, das macht er. Oh mein Gott. Für den Weg zu läuft das richtig gut. Kommt <lacht> man taunt. Ja, nice. Dann kann ich jetzt erstmal die hier spielen. hier oh, und euch dass er die karte jetzt das hat, das hat seine Fähigkeit stark oh mein gott oh mein gott oh mein gott das kann auch nicht ernst meinen das kann er doch nicht ernst meinen, er hat richtig die Antwort auf alles. Für ihn läuft es gerade ideal. Richtig guten Set hat er am Start. Ich habe gerade um ehrlich zu sein. Keine Ahnung wie ich das wieder ausgleichen soll. Und ich habe jetzt auch noch Dings. 3 Kristalle Overlord. Ähm, Overlord. Jetzt habe ich, ich einen großen Fehler gemacht. Das sind 6. Ähm, ähm, oh mein Gott, ich kann nicht rechnen. 9. 14 Damage, okay. <lacht> die wohl nicht verloren. Obwohl es gibt auch eine Karte, die mich retten könnte. Und ich sehe die auch noch. kommen 3, 3, 3, 3 Damage. Oh, warum macht die 2 Damage? Oh nein. Okay, jetzt habe ich verloren. <lacht> Na, vielleicht bekommen wir wenigstens aus dem Pack was gut ist. Mit einem Win. Richtig Pro-like. Naja, <lacht> besser als kein Win würde ich mal sagen. 35 das und so ein paket das hatte ich lange nicht mehr gesehen öffnen wir am besten gleich meine ein ganz normales paket schade oh aber die karte ist nicht schlecht okay das ist auch nicht schlecht für den Mächtiger oh, ich bekomme die einfach zweimal okay Wow, die Karte ist geil. Hm, für einen Piratendeck wäre das nicht schlecht. Naja, das war die heutige Arena-Folge von Hearthstone. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft gerne ein Like da lassen, mich abonnieren. Ansonsten haut rein bis zum... Nein, nicht bis zum nächsten Mal, sondern bis zum 14 Uhr. Da kommt nämlich das nächste Video. Ciao.